Ich lade Sie herzlich ein zum Taufpilgern mit dem Landesbischof. Sie haben vielleicht schon länger darüber nachgedacht, ob die Taufe für Sie eine Möglichkeit wäre. Hier ist das Angebot dafür. Am Himmelfahrtswochenende werden wir miteinander unterwegs sein, pilgern. Wir werden Wege gehen. Wir werden aber auch uns auseinandersetzen mit Ihren Fragen, die Sie haben zum Thema Glaube und Kirche. Wir werden Gottesdienst feiern und beten. Und wenn Sie wollen, steht am Ende dieser Tage Ihre Taufe. Falls Sie selbst nicht können, aber jemand kennen, für den das genau das richtige Angebot ist, laden Sie ihn ein, melden Sie sich einfach. Es freut mich sehr, wenn wir uns sehen. Herzlich, Ihr Friedrich Kramer, Landesbischof der Mitteldeutschen Kirche.